Rainer Log präsentiert. Ich hab Durchfall. Hallo meine Eisenbahnbegeisterten Freunde. Ich habe neulich von einem treuen Fahn die Anfrage erhalten, wieder aktiv zu werden und nun bin ich hier. Ein anderer Fahn von mir hat mich dazu noch auf die Idee gebracht, ein FAQ zu machen und dafür brauche ich nun eure Hilfe. Schreibt mir unter diesem Video eure Fragen an mich und ich werde mein Bestes versuchen, diese zu beantworten. Fragen unter anderen Videos werden dann selbstverständlich mit reingenommen. Vielen Dank! Doppelpunkt Klammer